So, ich bin jetzt mit Felix im zweiten Flieger, äh, JFK, ist yes, John F. Kennedy ich Airport gegangen. in ähm, New York. <lacht> du bist auf jeden Fall richtig da. Wir von zwei Stunden, waren anderthalb Stunden beim S wir sind nur gerannt, nass geschwitzt beide. Unser Flug gerade ist eine Lady zusammengebrochen, die lag einfach im Flur für 20 Sekunden, mein Koffer ist kaputt gegangen, ich muss mir einen neuen für 450 Euro kaufen. <lacht> Boah ey. Und jetzt nochmal sieben Stunden nach Seattle, das wird geil, Alter, fuck. <lacht> gönn dir, gönn dir. Das war eine Kacke, Ich hatte keinen Platz in diesem Flugzeug. Guck mal, ich konnte Die nicht... ihr hattet schon einen Notausgang? Ich konnte nicht essen. Ja, ihr hattet schon größeren Platz aber nicht? Da ja, aber... aber Tisch. <lacht> ja, Ach ja. Was... Wo wart ihr dahin unterwegs? Ich, also, ich hatte gesagt, also was eine Amerika-Reise. Einfach... Oder? Ja, das war das äh, Broadcaster Royale. Das wurde damals von Twitch organisiert. Das war ein PUBG-Turnier. Hm. Ja, kurioserweise haben wir nichts gerafft. Ich weiß gar nicht, wie wir das geschafft haben. Also wir haben uns dann irgendwie qualifiziert über, über eine, eine Stale. Also da haben dann auch noch ein paar Leute rausgekickt, die haben irgendwie kein Visum bekommen. Und dann hat mich Lennart irgendwie, es war irgendwie halb vier in der Nacht, hat er mich angerufen. Ich hatte ja nicht mal einen Reisepass. Ich musste ich alles nochmal super schnell organisieren. es war ganz wild. Ja, und da konnten wir uns da für die Endrunde qualifizieren. Und dann sind wir da, von Kosten auf Twitch von Kosten von Twitch, schön nach Seattle. Ja, hatten auch ein schönes Hotel, hatten da ein paar schöne Tage. Das war, denke ich, so das, das Highlight bis jetzt in meiner E-Sports-Karriere. Ja. War das deine, ich, auch deine erste usa arbeit Ja, dann? ja, ich wollte ja immer mal so nach Amerika, ne, mal gucken. Und jetzt halt natürlich noch, noch for free. Ja. Hat noch ein bisschen Preisgeld gewonnen. Ne. Lennart musste sein Jahr, wie gesagt, abgeben für einen neuen Koffer. Nein. Also der, <lacht>